Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr letztens vielleicht mitbekommen, dass ich euch gefragt habe, wie ihr mich eigentlich so einschätzt. Denn einige von euch kennen mich inzwischen seit, ich glaube, mehr als zehn Jahren. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich einer YouTuberin oder einem YouTuber oder generell einer Influencerin, auch wenn ich mich so jetzt nicht unbedingt bezeichnen würde, Folge, dann denke ich immer, ich kenne sie sehr gut oder ihn. Und ich weiß aber ja aus eigener Erfahrung, dass das nicht stimmt, weil das, was man als Content Creator teilt, ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was man wirklich macht, wie man wirklich ist, was man wirklich denkt. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich frage euch doch einfach mal, wie ihr glaubt, wie ich wirklich bin. Die allererste Antwort auf meinen Sticker war, du hast keinen Kontakt mehr zu Ischda. Und auch danach kamen noch zwei, drei, ähm, Dinge, die Ishtar betroffen haben. Du findest es schade, nicht mehr mit Ishtar befreundet zu sein und du bist Ishtar noch nie in Berlin begegnet. Und das scheint ja also ein sehr präsentes Thema bei euch zu sein. Deswegen sage ich da jetzt einfach einmal was zu. Also ja, Ishtar und ich haben aktuell keinen Kontakt mehr. Allerdings ist es so, dass das ja schon seit vor dem Abi war. Also ich weiß nicht mehr genau, aber ich würde mal sagen, aller spätestens mit 17, als ich 17 war oder vielleicht sogar schon 16. Und inzwischen bin ich 24, das heißt, es ist sieben, acht Jahre her, dass wir Kontakt hatten. Und das kam ja so, dass wir uns einfach ein bisschen auseinanderentwickelt haben, dass wir ja in der Schule, da hängt das ja auch immer stark damit zusammen, welche Kurse man so hat. Wir hatten dann einfach irgendwie nicht so viele Kurse zusammen. Und es war aber wirklich nicht so, dass wir uns gestritten haben. Es war einfach so, dass sich das halt auseinanderentwickelt hat. Und da das jetzt einfach schon... Ja, sieben Jahre mindestens her ist, ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie traurig drüber bin. Ich glaube, es ist der Lauf der Dinge. Mal ähm, entwickelt man sich halt auseinander, mal halten Freundschaften, mal eben nicht. Und ähm, deswegen habe ich da gar kein Gefühl zu, sage ich mal. So. Das werdet ihr ja vielleicht auch kennen, dass ihr eine Freundin mal hattet oder einen Kumpel oder so mit dem das dann einfach irgendwann nicht mal so ganz gepasst hat. Und äh, deswegen macht euch keine Sorgen. <lacht> ähm, aber so ist das eben. Du willst es niemandem recht machen, immer dein eigenes Ding durchziehen. Ja, das stimmt schon zu einem großen Maß, würde ich sagen. Also ich achte natürlich schon darauf, dass ich keine Entscheidungen treffe, die andere irgendwie sauer oder traurig oder so machen, weil ich kann auch nicht Streit ab. Also wenn ich wüsste, dass ich jetzt irgendwas mache, was eine Person total negativ stimmen lässt auf mich, okay, das war ganz komisches Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, dann treffe ich diese Entscheidung nicht so, weil Streit kann ich, glaube ich, noch schlechter ab, als dann vielleicht einen Kompromiss mehr einzugehen. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gucke ich als erstes darauf, dass ich damit zufrieden bin oder glücklich bin oder Lust darauf habe. Aber ich glaube, man muss trotzdem natürlich immer kompromissbereit sein. Du gehst gerne feiern. Ja. Wenn ich das mal wieder machen könnte, würde ich mich schon sehr freuen. Ab und zu mal tanzen und gute Musik und Freunde und so ist halt irgendwie auch, gehört halt einfach auch dazu. Und ähm, das fehlt mir jetzt aktuell schon, muss ich sagen. Also ja, jetzt wohne ich in Berlin und kann nicht feiern gehen. Was ist denn da los? Du bist eher rational und manchmal ein bisschen zu energisch. Rational, safe. Energisch, puh. Das finde ich irgendwie schwierig. Was heißt denn genau energisch? Entschieden, entschlossen, fest, ja, das, ja. Und dann merke ich auch manchmal, das hätte jetzt gar nicht so krass sein müssen, weil ich glaube, das kommt dann halt auch für andere manchmal so rüber, so nach dem Motto, okay, äh, da sage ich lieber mal gar nichts zu, wenn ich eine andere Meinung habe. Was gar nicht so sein, also was von mir eigentlich gar nicht so gedacht ist. Deswegen müsste ich eigentlich mal ein bisschen daran arbeiten, dass ich nicht ganz so... Es macht mich halt so ein bisschen stur oder ja, so als könnte man nicht mit mir reden. Und das stimmt ja eigentlich nicht. Du bist ein ordentlicher, organisierter und zielstrebiger Mensch. Ja. Ich habe diese Antworten Luisa vorgelesen und sie meinte da so, ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, also was heißt ordentlich? Ich meine, ich lasse auch mal was liegen. Wenn ihr jetzt gerade um mich rumgucken würdet, dann würdet ihr denken, okay, ordentlich jetzt vielleicht nicht so. Aber im Allgemeinen ordentlich, auch im Sinne so von aufgeräumt und von ähm, organisiert, das auf jeden Fall. Und auch zielstrebig. Ich ich dachte eigentlich mal eine Zeit lang, ich bin irgendwie nicht so zielstrebig, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich bin nur nicht so konkurrenzmäßig, dass man sich immer so messen will. Und wenn man Tischtennis spielen geht, dann geht man nicht Tischtennis spielen, wenn man gerade Bock hat, ein bisschen Pingpong zu spielen, sondern weil einer gewinnen will. Und das ist bei mir halt gar nicht so. Also ich, ja, das fehlt mir irgendwie so, dieser Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken. Aber eigentlich bin ich schon zielstrebig halt für mich selbst. Also ich habe schon einen hohen Anspruch an mich selbst. Ähm, ohne mich da, da, darin dann aber mit anderen so wirklich zu vergleichen. Du kannst nicht lange an einem Ort bleiben oder wohnen. Ja, also ich habe ja fünf Jahre in Köln gewohnt. Das ist echt lange, finde ich. Ein halbes Jahrzehnt mit dieser Unterbrechung von einem halben Jahr, dass ich ja in Amerika war. Ähm, aber das finde ich eigentlich schon relativ lange. Aber ja, es stimmt. Also ich ähm, will schon was Neues und wenn ich das Gefühl habe, das bietet sich gerade irgendwie an. Ich würde das jetzt nicht auf Teufel komm raus machen, aber irgendwie so nach dem Motto, gerade beginnt so ein neuer Lebensabschnitt, wo man dann auch in eine andere Stadt ziehen könnte, dann ziehe ich das auf jeden Fall in Betracht. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, nee, ich fühle mich jetzt hier wohl und das reicht mir auch, sondern ich bin da schon sehr offen, das stimmt. Du bist manchmal launisch. Oh, das ist eigentlich eine gute Frage, die ich gar nicht so gut selbst beantworten kann. Ähm, also... Ja, ich glaube, wenn ich Hunger habe, dann ist es schon so, dass ich einfach noch ungeduldiger bin, als ich eh schon bin. Ähm, aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass, dass ich das eigentlich probiere, im Griff zu haben. Dass ich nicht hoch und runter und hoch und runter. Wenn ich merke, okay, irgendwas stimmt gerade nicht, dann probiere ich das auch zu hinterfragen und rauszufinden, woran das jetzt liegt und warum meine Laune dann schlecht ist. Aber ich lasse es dann eigentlich nicht an anderen aus, sondern sage dann eher, boah, irgendwie bin ich gerade nicht so gut drauf. Ich gehe mal spazieren oder ich meditiere mal oder mache halt irgendwas, um, ja, um wieder so ein bisschen zu mir selbst zu finden. Du lebst jetzt viel bewusster als früher. Ja, safe. Also ich glaube halt, wenn du einmal dich dafür interessierst, was das, so unser Konsumverhalten, für Auswirkungen hat auf Mutter Natur und die ganze Erde und unser Leben hier auf diesem Planeten, ähm, kann man nicht mehr so richtig, wenn man jetzt vorher gar nicht drauf geachtet hat, so weitermachen, weil... Ich glaube schon, dass jeder eigentlich möchte, dass es hier noch möglichst lange irgendwie so weitergeht, wie es ist, also so lebenswert ist und das wird halt nicht funktionieren, wenn wir so weitermachen und deswegen probiere ich schon deutlich bewusster zu leben und bewusstere Entscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu treffen, ja. Du bist sehr intelligent, wow, was ist das für eine Annahme? Ich würde sagen, ich bin nicht so emotional intelligent. Also, nicht jetzt, dass ich gar nicht emotional bin oder gar nicht auf andere eingehen kann, aber ich bin definitiv eben rational und ähm, vergreife mich auch manchmal einfach in, meinen, in meinem Ausdruck und habe. Manchmal kann manchmal nicht so viel Verständnis dafür aufbringen, dass eben andere nicht so rational sind. Also ich rede zum Beispiel nicht so viel über irgendwelche Probleme, weil ich glaube, dadurch werden sie größer. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die bei anderen ganz anders sein kann. Und wo ich dann auch manchmal einfach kein Verständnis dafür habe, dass man jetzt zum zehnten Mal über irgendein Problem oder Thema redet, weil man löst es dadurch ja nicht. Und dementsprechend kann ich dann manchmal auf Menschen auch nicht so... Eingehen, wie ich das vielleicht gerne wollte. Und ansonsten intelligent, also ich probiere mich schon für Sachen zu interessieren und wenn ich was lerne, dann kann ich das auch irgendwann mal behalten. Aber es ist absolut nicht so, dass ich, wenn ich was lese, das sofort behalten kann oder davon erzählen kann. Wenn ich einen Podcast gehört habe und ich will meinem Freund erzählen, worum es da ging, fällt mir das so schwer, das ist echt schon krass. Also mein Gedächtnis ist, glaube ich, nicht ganz so gut, mein Kurzzeitgedächtnis. Aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht intelligent bin. Du bist eine Person, die früh ihre wilde Jugend hatte und auch früh erwachsen wurde. Oh ja, das ist halt so, weil ich ganz früh immer mit Luisas Freunden und die dann auch meine wurden, aber eben Menschen, die ein paar Jahre älter waren, als ich zu tun hatte und dann auch alles drei Jahre vorher gemacht habe. Also alles, was die gemacht haben, auch gemacht habe, nur dass ich drei Jahre jünger war. Und deswegen glaube ich auch, und das haben mir schon super viele gesagt, auch so, Osteopathin und so, dass ich sehr vernünftig bin und für mein Alter schon relativ erwachsen. Ist das gut? Ich glaube, weiß nicht. Ich finde es eigentlich gut, weil ich mich damit wohl und sicher fühle, aber es ist bestimmt auch aufregend, wenn man einfach so lebt und nach mir die Sinnflut und hey, ich bin gerade mal 24, ich äh, mache sonst was, wenn ich könnte. Ginge auch, aber irgendwie mag ich es auch, dass ich so ein bisschen langweilig bin. Ich glaube, das reicht erstmal. Wenn ich jetzt mal sagen müsste, wie ihr mich kennt, würde ich sagen, ihr könnt mich schon ziemlich gut einschätzen. Das zeigt mir, dass ich anscheinend in meinen Videos schon einigermaßen so rüberkomme, wie ich wirklich bin und das freut mich. Ähm, deswegen vielen Dank für eure ganzen Antworten und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.